Willkommen zur mittlerweile achten Busübergabe der Sport 2000 Auswärtsfahrtkampagne und ich hoffe man kann es erkennen, ich sitze nämlich hier neben der Legende Adidasler, wir sind beim Headquarter von Adidas, das heißt eine neue Mannschaft ist auf dem Weg zu uns, die Jungs kommen gleich an, aber die Info für euch, sie wissen natürlich noch nichts von ihrem Glück, denken sind hier beim FC Bayern Erlebniswochenende, aber natürlich wird es ja auch wieder ein Teambus mit Adidas geben, das heißt wir sind sehr gespannt auf die Überraschung, wie die natürlich reagieren werden, seht ihr jetzt. Die Trainer haben uns gesagt, dass wir eingekleidet werden von Adidas, in ein gutes Restaurant mitten in der Stadt eingeladen werden, dann im Hotel schlafen, dann wurde uns noch gesagt, dass wir ein Spiel gucken und dass das ein sehr schönes Programm ist, um vor allem die Allianz Arena. Wir sind äh, der Sportverein SV Marien-Rachdorf aus dem Westerwald und wir sind mit zehn Leuten nach München eingereist und äh, von Adidas und Sport 2000 eingeladen worden. Den Hauptgewinn haben wir noch verheimlicht als äh, Überraschung, dass wir einen Bus gewonnen haben. Äh, wir haben nur erzählt, dass wir ein Adidas-Wochenende gewonnen haben mit, äh, mit einem Besuch im Stadion, was ja auch schon super geil ist. Bei den Kindern kommt das garantiert sehr gut an. Also, ja. Es sind ja sehr viele Bayern-Fans dabei und man merkt ja auch, die haben Spaß dabei bei der Tour, also die sind begeistert. Hammer, ich freue mich total für die Jungs, das ist echt klasse. Daumen hoch! Ich sitze jetzt hier im wunderschönen Teambus, das letzte Mal wahrscheinlich, denn ich übergebe jetzt den Bus. Das heißt, jetzt geht's auf zur Überraschung. Die Jungs, nochmal für euch als Info, wissen natürlich noch nichts. Ja, das ist euer neuer Team, Euer. Ja, unsere Auswärtsfahrten werden sich jetzt äh, da drin verändert, dass wir viel einfacher und äh, bequemer überall hinkommen. Das heißt, es wird auf jeden Fall sehr genutzt werden. Für die Trainer ist es eine Erleichterung, weil es ja doch schwer ist, immer Eltern bei Auswärtsspielen zu finden, die mitfahren. Also das ist schon ein Riesengewinn für den Verein. So, also die Kinder haben sich riesig gefreut über den Bus, Hat ja gemerkt, man hat sie fast nicht rausgekriegt. Also ganz tolle Aktion. Langsam aber sicher neigt sich unser Adidas-Highlight-Wochenende mit Sport 2000 dem Ende zu. gesehen, jetzt wurde der Bus übergeben. Und ich glaube, man konnte es im Video kennen. Die Mannschaft hat sich natürlich gefreut. So kann man auf jeden Fall zu den Auswärtsspielen fahren.